Der man oh. noch? Ja? Hä? Okay, okay, okay, geh mal zur... geh mal nochmal und... Re okay. Also, hier in der nicht mehr Donnerwolke... Sturmwolke? Ne, ist jetzt alles wieder friedlich. Haben wir... Story Relevantes. Zwei Kisten hier auf einer Insel. Eine Kiste hier noch drauf. Und eine Insekteninsel laut Ingi. Genau. Gehen wir jetzt erstmal zu den Kisten. Dein Insekten ist sie da hier? Nope. Hm. ich glaube ich gehe jetzt mal hier hin. Jetzt ich mit Genau. Ich, ich glaube aber, dass das Story-relevante erst getriggert wird, wenn ich auf die äh, Insel gehe, wo ich die super klebt, oder? Genau. Okay, dann ist gut. Dann müssen wir hin. Was machen wir dann, wenn wir komplett fertig sind mit allen Quests? Wir werden nämlich jetzt alle Quests machen, die noch übrig sind alle Quests. Insofern, das überhaupt möglich ist. Deswegen Terry, weil wir gerade gemerkt haben, dass Terry diese Quest immer noch nicht hat. Äh... äh. Ich meine, was soll denn da schon interessantes drin sein? Ja, eben, Rubine. Oh, das ist jetzt etwas ärgerlich, dass ich jetzt so viele Rubine bekomme. Und ich habe die einfach gefahren. Ich hätte gar nicht farmen müssen. Hätte, das ist sehr ärgerlich. Warum habe ich gefahren, Dingy? Warum sagst du nichts? Okay, okay, es ist es wirklich so, dass du erst zu der Insekteninsel gehen musst, das ist perfekt. Weil... Hier? Nee, nee, du, du machst jetzt erstmal diese zwei Dinger da oben? Also, und dann gehst du zu dieser Insel, da waren wir schon bei der Insekteninsel, aber da war noch nichts wirklich aufgebaut deswegen. Was ist denn hier? Hm. Durch den Graben. Ah oh, ja, kann ich. Darf ich ihn bitte skippen? Ich habe keinen Lust gegen den zu kämpfen. Ich habe schon so oft gegen solche Viecher gekämpft. Muss nicht sein. Musik ihn, ist so entspannt ich und ich kämpfe gegen so ein großes Viech. Ich sehe nicht was über mir ist, aber wir werden es jetzt Uh, wow. oh. Hier ist eine Chest auf jeden Fall. Wow, wow, wow, wow, wow! What? Es gibt fünf Flaschen? Das hab ich doch gesagt! Ich dachte, gibt. wann hast du das gesagt? Ich dachte, es gibt nur vier! hab eben! Ich, hab grad, ich habe gerade eben hab ich gesagt. Ich glaube, es gab fünf Flaschen. Wozu brauchst du fünf Flaschen? Du Flaschen! Ein Schild! Flaschen zwei zwei Dinger hier Herzmedaillen hier sind auch das andere ne viel Spaß mit dem weiteren Unverwundbarkeitstrang. okay komm bitte gib mir was Cooles irgendwas Cooles keine Rubine, keine du hast einen kleinen Köcher halten, mit ihm kannst du fünf weitere Pfeile be-so. Wow, Late-Game-Stuff. Und so. Nee, warte, der fliegt hier runter, lol. Ja. Ist das hier die Insekteninsel? Ja, das ist die Insekteninsel. Da waren wir aber schon mal drauf, meine ich. Ja, ja. Für eine Kiste. Aber da war der noch nicht da. Der Typ, der da ist. Da ist einer von Bardos Kampan ist da drauf. Und den wollen wir jetzt ansprechen. Also hier ist Insekteninsel? Mhm. Oui. Oh. Au. <lacht> und jetzt? Runter? Nee. Äh, geh mal dort, wo halt das zum Abfliegen ist. Die, also diese Plattform so. dort. Oh, dort Wo kommen die denn her? Wo, wo kommen die denn her? Verschwindet! Achso, warte, den Nest kann ich mir jetzt holen. ja! Das sind noch mehr! Ey! So, ganz viele B die sind so einfach zu fahren, ne? Da runter springen jetzt, Mike. Also hier, hier rechts. Da. Jetzt. Schau mal hier, dreht unsere um. Abkürzung. Dreh ich mal um. Unsere Abkürzung in die. Ja, da rein. Und da, nicht da rein, sondern. Da drüber. Da sollte auf jeden Fall irgendwo rumlungen, der Typ. Der Typ? Oh, hier ist doch ein Typ. Der jo, war vorher ab. halt nicht da, der hat den jetzt gefunden, den Ort. Hey, Mike, was für ein Zufall, dich hier zu treffen? Ich bin in diesen. Dichten Nebel geraten und oh, plötzlich auf diese Insel wieder. ist so, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für viele Insekten ist? Ich glaube, ich werde ja, die Insekten und versuchen alle nur möglichen Exempare zu fangen. Hey, möchtest du dich vielleicht auch in der Insektenjagd versuchen? Ich habe ein paar für dich freigelassen. Um es interessant zu gestalten, gibt es zwei Stufen. Oh, schon wieder so, eine, so ein Minigame. Wie viele gibt es hier in dem Spiel? Ich allerdings nicht umsonst frei teilnehmen lassen. Anfänger 20, Experten 50. ja naja, jetzt haben wir genug Geld, ne? 2000 Rubine. Ich werde deine Zeit nehmen. Wenn du dich als Flinker Fänger erweist, gibt es einen Preis. Als Experte musst du 10 Insekten aus irgendeinem Acht verschiedenen Arten fangen. Los geht's. Wie geht denn das? Jetzt folgendes. Du musst jetzt deinen Kescher rausholen. Und siehst du die Insekten da? Die musst du fangen. Es gibt so Spots. Du musst halt herausfinden, wo die ganzen Spots sind. Wo die sind. Du musst nicht alle Insekten fangen, sondern genau die, die du, du, du rechts, also die links oben siehst. Okay. Und es gibt halt spezielle Spots, wo du diese Insekten finden kannst. Kennen die aber nicht auswendig tatsächlich. Also du musst die suchen, diese Spots. Und die ja, musst du halt Zeit in irgendwas der im Zeit abgucken. Brauche ich den? Ich brauche den nicht. Ameise brauche ich keine Armeise, weiß nicht, sieht für mich aus wie eine Ameise mit einem Stein, den er trägt. Bestzeit zehn Minuten. Er okay. sagt mir wieder nicht, was für eine Zeit ich brauche. Die ich sag jetzt schon, du wirst die, du wirst sie halt nicht finden. Ist das richtig schwer die Mission? Naja, du musst halt, du musst halt auswendig lernen, wo die Insekten alle sind. Oh nein, oh, da habe ich gar keine Lust drauf. Wahrscheinlich kriege ich halt für ein Herzteil. Herzteil. Ah bin ich jetzt online. Oh das ist gut, das ist gut, die wollen noch ja. merkt ihr, dass sie da sind. Einfach merken, dass sie hier sind und du, du musst halt musst halt den perfekten Weg finden später, um das ich glaube innerhalb von ein, einer Minute oder so zu schaffen. Eine Minute! Ja, der sagt dir das gleich nochmal. Hier bin ich wieder. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich doch verloren ja, Oben war glaube ich einer noch. Oben an diesem Baum war einer. Wie gesagt, es ist halt egal, ob du jetzt weil Du hast gessen, ist genug Geld. Das kann man natürlich auch machen. Einfach killen. Das ist aber nicht die Aufgabe. <lacht> ist aber nicht die Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht. Ach, der ist das, er so rumschreit. Wer fehlt jetzt noch? Wo sind denn die? Ich will das überhaupt nicht machen, irgendwie. Ist da einer? Okay, da war mal einer. Oben am Baum ist glaube ich noch einer. Also du musst die komplette Insel musst du auf jeden Fall herausfinden, wo die Insekten, wo es spawnen. Kann ich einfach abbrechen? Also ist es ich kann's. Ja, es nervt. Ja, tut es. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, coole Abkürzung by the way. Coole Abkürzung. Ihr müsst es fangen, nicht töten. Ich weiß, Ingi! Ich muss auch aus. nur so oft. die Bienen nicht? Mhm. -mm. Oh, ich glaube, ich weiß, wo die Dinger. Wo unten? Die... Geh mal einmal runter. Ja. Hier ist einer. So, da ist glaube ich. Kann sein, dass einer im ja. Gras unten ist. Sei das die hier im, Gr da im Gras oder irgendwo einer ist. Oh. Äh, nee, ist nichts. Guck mal, komm mal da hinten, da das sind doch diese da sind da unten hinten diese, diese, Vasen. Ja. Die, davon, da ist glaube ich ein <lacht> Dings drin. Nee. Mike, da sind noch weitere Vasen. Ich bin gerade überlegen, wo die, wo die Könige, also die war. Da. Oh, da ist die. Wer fehlt denn jetzt noch? Einer nur! Und Krass ja, du die Gott uns Bitterin, wo war... Ja, Mike. Wirklich, okay, okay. die Abkürzung ist echt Schmutz. Wusstest du so das? Ich meine, ich brauch ja. nur 10 Minuten, ne? Ja, mach mal, guck, guck dich mal hier weiter um, Mike. Die hier? Nein, Nein die ich, ich überhaupt nicht, das ist gut. Gottesanbeterin ist das meine ich. Guck dich mal weiter um. Also hier auf dieser Plattform weiter umsehen. So, da ist ich so finde es Ich einfach schön, dass du, dass du dich da hinten überhaupt nicht komplett umgeguckt hast. Wo wir zurückkommen. Da ist ja, doch gar, gar nichts. Du musst jetzt den ganzen Weg nochmal gehen. Da ist doch nichts. Äh, naja, du musst auf jeden Fall herausfinden, das dauert ein bisschen. Ich verstehe, das, wenn es ein bisschen dauert. Wo Die Gottesanbeterin sind für diese Quest. ist sowieso schon ah, die... verkackt. Ja. Du musst halt einfach nur herausfinden, wo die Gottesanbeterin ist. ist die nicht, oder? Nein, das ist ein Grassobfarbe. Aber ich würde auch sagen, red nochmal mit dem, damit du weißt, in welcher, in welcher Zeit du das machen willst. das sind bei Endes, ja, damit das dann. Genau. Hier die, hier die Dinger auf jeden Fall nochmal kaputt machen. 5,5 Minuten? Okay. Not bad. <lacht> Fertig, das waren alle. Du weißt aber schon, dass das nicht gerade eine Glanzleistung war. Versuch das nächste Mal unter 5 Minuten zu bleiben. Nachts kaufe ich Insekten. Ja, in seinem Zimmer. Bis dann nachts. Ähm. Also man braucht in dem Spiel gar nicht Geld farmen, oder? Nein, du kauft auch nur spezielle Insekten. Das heißt, du kannst ja entweder Massen sammeln oder du gehst als halt Gäfer, aber. Du brauchst jetzt sowieso gar kein Geld mehr. Also du kannst jetzt, also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die Terry-Quest, weil jetzt ist die Terry-Quest sollte die jetzt freigeschaltet sein. Aber das nicht wäre es, lass sie fertig machen. Du es halt wirklich jetzt fertig machen. Ja. Du musst Was sie gibt gar nichts. Die, nein, aber du musst es später für die Terry-Quest machen. Deswegen red erstmal mit Terry. Wie jetzt? Soll ich hier nichts machen? No. Noch nicht, wir gehen jetzt her und reden erstmal Terry tatsächlich. Also ich habe jetzt hier auf der Seite, hab ich jetzt nochmal genauer nachguckt und da steht jetzt nichts von wegen ähm, Ja und da steht halt nichts von wegen Herzteil. Also es kann sein, dass es dazugehört zu der Terry was später. Wenn ich das richtig jetzt sehe. Was mich auch verwirrt, weil ich bin gerade am überlegen, wo das letzte Herzteil sein könnte bei dir. Letzte. Wo wir ein Herzteil. Haben. Ja, weil dir fehlt ja dann eins. Eins bekommst du von Terry Ja, es sind zwei kann Ich habe sag... mich doppelt und dreifach. Was kann... welches jetzt der Kerl... das, das ist jetzt der Kettler. Oder wie fehlen ein paar Kisten halt wirklich noch Nee, guck äh. Es sind keine Kisten mehr übrig Ich habe alle jetzt Ich habe jetzt alles Ja? Oh Terry, was zu sagen? Oh! Immer erreichbar Sie werte Kunde. Hm? Mir scheint es nicht besonders gut zu gehen? Ach, ich kann mich nicht verstellen Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt, aber wir können uns nachts unterhalten. Legen Sie einfach ruhig ins Bett und schlafen Sie eine Runde. Okay, wie Sie wünschen, Mr. Terry. Das sind Äh, also, ja. So, Ingus. Oh nein, sein Käfer ist weg. Oh. oh, du hast in meinem Bett geschlafen. Nun, du warst bestimmt sehr müde. Ich bin jedenfalls müde, weil ich den Laden samt deinem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das. Ich bin es ja gewohnt. Also, es ist so. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfig, in dem mein Dämonenkäfer ist. Ich bin furchtbar betrübt. Dieser Käfer war ein sehr seltenes Exemplar. Macht doch nichts. Ich suche ihn. Oh, meinst du das ernst? Das wäre ja wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde ihn so schnell du kannst. Ich flehe dich an. Genauso dafür? Nö. ist da ja, genau, wer den hat. Wer, wer liebt wohl den auf den? Käfer? Hm. Ist ja, das? Du, du musst zur Käferinsel. Das ist genau das. Wieso muss man erstmal zur Käferinsel, damit mit reden und dann nochmal zur Käferinsel, um da sowas zu aktivieren. Das macht keinen Sinn. Warum muss man das so kompliziert. Weil man eigentlich sind ja davon ausgegangen, dass auf dem Moment, wenn der erste sagt, der hat der Typ hat die Käferinsel gehört, auf dem Moment dass du dich halt suchst, die Käferinsel, deswegen. Nee, jetzt ob ich das mal, was das Spiel von mir verlangt. Hä? <lacht> nee, Für <auf> keinen Fall. <lacht> Hier? Nein, nein, nein, hinter dem einen Tempel. Wir am ja. Anfang. Da. Hintereingang. Ja. So. Weil. Jetzt dreh ich mal um. Komm, geh da, geh da hoch. Die Pflanze da hinten hoch. Da hinten die Pflanze hoch. Nicht die Pflanze. Nicht die Pflanze. Die andere. Da sollte er irgendwo doch stehen. Da. Red mal mit dem. Da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich hier ein paar weiter flattern sehen. Aber leider verstehe ich gar nicht von der Musik. Ich keine Melodie, die können mir jetzt gelegen. Geh mal hier und spiel mit denen. Da sind noch die für himmels ne? Ja. Spiel mal mit denen. Oh. Hey, die sind doch nur ein Dungeon normalerweise. Heiliger Kiesel, hab ich mich erschreckt. Was war eine Entdeckung! Das ist der Fund des Jahrhunderts. Dieser Sieg, dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein. Ich bin mir sicher. Red mal mit ihm jetzt. Okay, weil ich zeichne Mike, für dich. mit ihm reden. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Red mit ihm. Nee, Rede ist mit ist so ihm. Spät. Guck, was du zeichnen sollst. kannst abbrechen. Oh, ich kann abbrechen. Leute, no, das ist gut zu wissen. Ich bin bei meinen Studien auf ein paar neue Dokumente gestoßen. Soll ich dir davon erzählen? Ja, komm, mach. Ein liegender Pfeil, gezeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Hm, mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Wirst du das vielleicht... Was, was, was, was soll ich machen? Pfeile zeichnen da drauf. Ein Pfeil zeichnen? Auf der... Wie zeichne ich hier ein Pfeil? Ja, wie sieht wohl ein Pfeil aus, Mike? Hm. Also ich würde dann... Zack, zack, zack? Dann wir Dann hier lang? So? Ja zack mhm. zack und dann abbrechen genau ja also war zack zack jetzt geh, geh einmal wieder zurück also brauchst du es noch nicht mal aber kannst trotzdem jetzt jetzt nach weiter hoch jetzt wieder zurück jetzt reicht es schon zurück zu gehen dann geht nach links Und dann hier noch so Striche, oder? Ja. So? Äh, noch mal, noch mehr Striche, noch ein bisschen vorne noch mal machen, vielleicht. Hier? Ja, das reicht, glaube ich. <lacht> ich gehen. Okay, es kamen Pfeile. Ich glaube, mein Stein pfeift! Dies sind also die Pfeile, mit denen man weit entferntes trifft. Hat noch die Pfeile gesehen, oder? Als Dank für deine Hilfe bei meiner Forschung gebe ich dir das hier. Der gibt es einfach so der Herzzeit? Okay, okay, da ist das äh, fehlende Herz was Ingi von mir äh, verlangte. Okay, wir haben ein halbes Herz. Die Wände der Götter regenerieren ihre seltsame Energie nach einiger Zeit. Hilf mir dabei, sie noch genauer zu untersuchen, ja? Okay. Kein Bock, ah. okay. <lacht> Aha, interessant. Okay, oh. Das ist Triforce. Weiß er da was davon? Nur ja, weiß nicht. Ingi, wo geht's lang? Okay, jetzt gehen wir wieder ins Wolkenmeer. Ich bin noch am überlegen, welche die jetzt noch, also was die jetzt noch fehlen könnte an Herzteil. Oh, da Mann. gibt es nämlich noch das. Da gibt es dann sozusagen das letzte. Ja, das letzte Herzteil für. Also gehen wir jetzt. Du gehst, hey, du hast doch die Dings kaputt gemacht, ne? Ja. Du hast halt So, die Lampe damals kaputt gemacht. Dann, jetzt, bist du gegangen, hast da Kürbissuppe ausgeteilt, ne? Ja. Für den. So. Jetzt hast du, du hattest ja schon die Lira, eigentlich hätten wir das schon längst machen können, dieses Herz erholen können. Wow. Und um, jetzt, wenn du jetzt halt hergehst, möchte er, dass du viel spielst. Das ist das letzte Herzteil, was für uns noch fehlt. Aber das, darauf kommt man ja gar nicht. Da musst du ja wirklich extra nochmal hier hingehen und das dann herausfinden. Ja. Ja. Das sagt das Spiel aber gar nicht, dass du hier nochmal hingehen sollst. Naja, mal, also Leute die halt Zelda halt öfter spielen, die reden auch jedes Mal mit allen Leuten. Zweimal, dreimal, alles nochmal. Ja. Äh, mit ihm reden? Mit dem da reden, ja. Was soll das heißen? Du hast keine heißen, du bist so mehr. Erzähl mir nicht, dass du sie selbst gegessen hast. Pah, dann bringst du dem Gefäß noch eine. Du hast ja gar keine leere Flasche! Siehst du hast, du also hast noch... die. Oh nein, du hast die. Du hast noch. Mach, mach mal die Flasche leer. Also eine Flasche. Am besten die mit einer Fee oder so. Sicher? Soll ich die viel verschwenden jetzt? Ja. Hier, du bist frei, meine kleine Fee. Oh. Äh, wohin? Ich Das ist so eine Anfangsquest. Das ist von Anfang des Spiels. Ja und ich weiß nicht, wohin du die bringen sollst. Ah genau, bei dem, bei dem, bei dem einen musst du sie glaube ich hinbringen. Zu Wer, dem, dem, äh, bei, bei, bei dem, der dir, bei, der dir Schwertkämpfen beigebracht hat am Anfang, wo du das Schwert ha her hast. Ah. Zu dem musst du es hinbringen. Wenn das noch der ist, ich weiß nicht, ob es mehrere gab. Es tut mir wirklich leid, dass ich die ganzen Anfangsquests, allgemein die ganzen Quests, irgendwie erst ganz am Ende des Spiels mache. Ich habe mir aber schon von Anfang an des Spiels gedacht, dass das so passieren wird. Weil ich bin nicht gut in solchen Spielen. <lacht> Vor allem nicht mit den Quests. Deshalb, ja. Das macht mich schon so ein bisschen sauer, dass Mike diese Quest noch nicht gemacht hat. Weil ich eigentlich... Gedacht habe, dass Mike einer ist, der, der von dem was bekommt, und dann so, Mike, so, ja, dann machen wir erstmal das. Aber nein, Mike ist so, ja, ich, ich hab die Quest komplett vergessen und du hast sie auch vergessen. Wir haben es aber ich vergessen. Hab, glaub, du hast die schon gemacht. Du hast aber meine Videos gesehen, ne? Du hast gesehen, dass sie es verkackt haben, die mit Questler aufgehört haben. Ich hab's komplett vergessen, okay? Es, wir haben beide vergessen. Es, es, es, es halt, jetzt machen wir's. Jetzt machen wir's, es ist okay. So. Hallo Mike. Liebst du auch fleißig mit dem Schwert? Ha? Das klingt doch noch als äh, geliebte Kürbissuppe! Der Besitzer der Kürbis hat dich gebeten, etwas zu bringen. Und du hast es einfach so eingewilligt? So ist es. Na dann herr damit, aber hol dich. Hier, du bist derjenige, der mich überhaupt hier erstmal weggebracht hat von der Insel. Hier ist mein Dank dafür. Ein bisschen spät. Mh, einfach lecker. Ist doch schon ein Jahr alt, aber. Mmh. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kübisbar meinen besten Dank aus. <lacht> ähm, dann gibt der uns Güte. Habe ich recht? Nein. Herzal? Nein. Okay, wir werden es Okay. Bonk. Bonk. Ich weiß, es ist da eingegangen, aber soll trotzdem zählen. Habe ich recht? Ja. Ausgezeichnet. Du hast diese Pause also abgeliefert und heiß war sie auch noch. Nun, dann lass mich das kurz mit deinem Schulden für den kaputten Kronleuchter verrechnen. Hui, das reicht noch lange nicht aus, um für den zerstörten Kronleuchter aufzukommen. Ey, entspann dich, ich hab fast 2000 Rubine. Ich gebe dir gerne was ab. Als nächstes wirst du bei uns bei der Kürbisernte helfen und ich will keine Beschwerden hören. Hat er gerade Kürbisse gesagt? <lacht> <lacht> das ist so ich hab doch! Na gut. Das dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das kürbis draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbis in das Lager trägst. Halt rein zu halten, dann klettert dir Kabocha. Aber vergiss nicht, auf meinem kürbis wirst wird nur tagsüber gearbeitet. Er kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbis nachts erntet. Okay. Äh. Kürbisse ja, Viel Spaß bei einer, bei einer Sache, die gefühlt jeder hasst, aber ich so, ja, ist halt, ist halt eine Sache Es ist wieder ein Minigame, oder? Hi. Dann ist es beschlossene Sache, du hilfst uns also bei der Kürbissehnte Du glaubst gar nicht wie leidig ich bin, hast du eine Ahnung wie schwer diese Kürbisse sind? Ha, du glaubst also die Arbeit hier wird das reinste Zucker stecken? Hihi, <lacht> dann lass uns das ganze doch etwas spannender gestalten, versuche fünf Kürbisse gleichzeitig zu tragen Das geht aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie dir auf den Boden. Okay, versuchen wir es mal. Dann lass uns Wege mit Köpfen machen. Ich zeige dir, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen. Will doch einmal das Wort Kürbis hören, ne? Ich flipp gleich aus. Gib dein Bestes und trage die Kürbisse in das Lager. Wichtig ist, dass du nicht so hektisch wirst. Versuche, möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts zu fallen drohen, gehe nach rechts. Drohen sie nach links zu fallen, und dich nach links. Die Bordern zu halten ist hier das A und O. Also by the way, also, also, also, basically einfach dieses, dieses Salminigame. Manchen Orten muss das einfach hier machen, oder wie? in Panik, fang bloß nicht an zu rennen, so, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden, direkt in die Garmen. Okay. Äh. Äh, ich mach doch! Nach rechts gehen, nach rechts gehen! Gehen? Nein. Ich dachte, ich dachte ich soll. Okay, ich dachte ich soll so. Na? Jo. Nein, du, du sollst gehen. Aber ich muss nichts zahlen. Naja, die wollen ja, dass du. Ja, du musst jetzt. Krabbenwalk Ich würde tatsächlich würd, die ganze Zeit hinter Link gucken Hier hin? Ja, da rein oh, Das war nicht schwer seit Zeit gebracht. Aber dann war es hier nichts, weil es nichts zu tun gibt. vielen, vielen Dank. Das war einfacher als erwartet. Ich dachte, das wird das richtig schlimm, weil ne, ihr wisst schon. <lacht> <lacht> du hast immer, du bist du bist immer noch <lacht> schön. Stopp, ich bin grad. Da bist du, ja wieder. sind Null. Was kannst du als nächstes für mich tun? Oh, was ist das denn für ein seltsames Instrument, was du bei dir trägst? Das ist es! Ich habe die perfekte Aufgabe für dich! Aber diese Aufgabe werden zu nur nachts für mich erledigen. Würdest du dir was ausmachen, nach Einbruch der Dunkelheit nochmal, bevor du schauen? Würdest du dir was ausmachen, wenn ich in deinem Bett schlafe? Nein? Gut, weil ich habe schon mal drin geschlafen Du wärst, und dir wird's gefallen, ob du willst oder nicht! Das ist nicht sein Bett, das Oh nein, ist das nicht so ein Bett, Bett, der will ich nicht Mutter. sehen. Mike, Mike, Mike, das ist nicht sein Bett, das ist das Bett seiner Tochter. Egal. I don't care. Oh, da bist du ja wieder, nun. So, so, du, man, nun, man mag es ihr vielleicht nicht ansehen, aber meine kleine Capocha ist eine tolle Sängerin. Von nichts, so Alter, allzu langer Zeit hat sie sogar für unsere Gäste gesungen. Doch leider musste sie aufhören, da ihre musikalische Begleitung nicht mehr für uns spielen wollte. Hättest du nicht Lust, ein bisschen auf deinem Instrument zu spielen, während Capocha singt? Warum nicht? Ausgezeichnet, ich wusste, dass du Musik im Blut hast. Aber streng dich an und spiel bloß nicht wie ein dahergelaufener Straßenmusikant. Also nicht? Oh Mann. Sobald Kabacher senkt, werden sich unsere Gäste vom Takt mitreißen lassen. Achte darauf, deine Nyra im richtigen Rhythmus zu spielen. Oh nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Beobachte, in welchem Takt die Gäste nach links und rechts schmuckeln und richte dein Spiel danach. Die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig. Ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder gar zu langsam spielst. Sobald die Gäste aufhören, sich zu bewegen, kannst du so spielen, wie du möchtest. Hauptsache, der Rhythmus stimmt. Verstehst du? Kannst du mal erklären? Das Spaß. du schon. Du schaust das schon, also, Gabra! Ja, Vater, was gibt's es? Das Bübchen hier wird dich begleiten, während du singst. Na los, erfreue deinen Vater mit deiner sauberhaften Stimme. Sehr geil, lass uns beginnen. Okay. 국민 te disappointment. Vorbei, ja, das war schön. Hey, du bist ein besserer Musiker als ich gedacht habe. Ach, oh, oh, oh, danke schön. Da habe ich dich wohl gehört. Äh, da habe ich dich wohl gehörig unterschätzt. Es wäre schön, wenn du bald wieder für meine Gäste spielen würdest. Aber nächstes Mal mache ich dir hier nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Du hast dich wacker geschlagen. Nun, das bedeutet dann wohl, dass du nicht länger für mich arbeiten musst. Gut gemacht! Ich bin schuldenfrei! Jetzt darf ich Held werden! Und ich habe beschlossen, dass ich mir schon bald einen neuen kohl zulegen werde. Da ich mit deiner Leiste überaus zufrieden war, wirst du auch eine Belohnung von mir bekommen. Los dann schon! Das herz das uns fehlte! Jetzt findet er noch ein einziges und das ist bei Terry. Schau mal wieder vorbei. Ja. Also dann, als Gast. Das war schön, das hat mir gefallen. Das waren echt coole Quests hier. Ich wünschte, das hätte ich ganz am Anfang des Spiels gemacht, aber. Da, da haben wir alles in einer Folge gemacht. Das ist auch was. Oh. <lacht> Ups. Körper, besser äh Halt's mal! <lacht> Wusstest du, dass Oktober der. O ja, halt die Klappe! Oktober. Halt einfach deine... Du, er hat jetzt einen neuen Kronleiter. Ich guck ihn gern. Der ist noch prachtvoller wie der alte. Also wirklich. Ja, echt schön. Und ich das, dieser kann ja das, diesmal kann er nicht runterfallen. Wollen was ausprobieren? <lacht> Wollen es ausprobieren? Er wackelt schon so. Geht das oder geht das nicht? Nee, geht nicht. Ich hab's auch schon ausprobiert. Achtung, leuchtet an dieser Stelle bitte ruhig verhalten. Okay, schade. Wäre lustig gewesen, weil man dann nochmal alle Quests nochmal von vorne machen könnte. So also der gleiche Text, einfach alles nochmal von vorne. Wäre lustig gewesen. Egal.